Okay, fangen wir an? Oder wie? Ja, also, es ist ja gerade schon angeklungen, es ist ein bisschen schwer vorzustellen für uns, dass man den Regen herbeisehnt, aber es gibt eben Länder, da ist das ein bisschen anders und dieses Buch in einem Land, da ist das ein bisschen anders. Da ist das nämlich so, der Himmel ist bis zum Horizont klar, keine einzige Wolke ist zu sehen, nicht einmal eine kleine, es ist immer noch sehr hell. Die Sonne strahlt unendlich auf die Felder, die jetzt keine grünen Pflanzen haben. Keine Spur von Regen, nicht einmal ein Vogel ist zu sehen, nichts außer einem langen Weg, in dem trockenen Land nach irgendwo, wo die Familie von Juba Wasser finden könnte. Dera, Jubas Mutter, liegt ohnmächtig am Rand des Weges. Kismayo, der Vater von Juba, sitzt müde daneben. Er schaut suchend zum Himmel, um die Spur einer Regenwolke zu finden. Kismayo, Vater von Juba, der Vater von Juba, sitzt müde daneben. Kismayo, der Juba, ist in der Tat der Frau, der sich Juba legt seine Hand als Sonnenschutz auf die Stirn und blickt in dieselbe Richtung. Papa, sagt Juba und zieht am Hemd seines Vaters, hast du Papier mit? Juba ضع يديه على جانبه وقايه من الشمس und ينظر في نفس الاتجاه. Papa, yapool Juba, wohin yaschab kameis walده, hän ladeika worقه? Kismayo dreht seinen Kopf zu Juba und antwortet, nein. Aber wozu brauchst du Papier? fügt er hinzu. Ich will einen Brief schreiben, sagt Juba und wirft seinem Vater einen überzeugten Blick zu. Kismayo, Juba's Vater, ist müde. Er streckt seine Füße aus und fragt Juba missgelaunt, wem willst du den Brief schreiben? Juba schaut seine Mutter an und antwortet laut, an den Regen! Kismayo, Juba, murhaq, obwohl Kismayo keine Kraft hat, fragt er Juba, was? Du willst dem Regen einen Brief schreiben? Ach, ich habe keine Lust zu scherzen. Er dreht seinen Kopf und guckt in die Richtung des langen Weges hinter sich. Er weiß, dass sie weit weg von zu Hause sind. Er schaut in die Tüte, die sie von zu Hause mitgenommen haben und fügt hinzu, wie kann ich dir Papier geben, wenn wir überhaupt kein Zuhause haben und tagelang unterwegs sind und nach Wasser suchen. Wir haben von zu Hause nur das Wichtigste mitgenommen. Er legt sanft seinen Arm um Jubas Schulter und sagt: Ich kann dich verstehen, aber es wird nichts bringen. <lacht> Es scheint aber, dass Juba nicht einfach aufgeben will. Er blickt weiter in den fernen Horizont. Das warme Licht der Sonne strahlt in seinen Augen. Aber wenn wir einen Brief an den Regen schreiben würden und es ihm schicken, dann würde er vielleicht selber zu uns kommen und es wäre nicht mehr nötig, dass wir nach ihm suchen, antwortet Juba. Er weiß bestimmt nicht, was hier vor sich geht. Kismayu Kismayo hat keine Kraft mehr, um mit Juba zu diskutieren. Er hat Durst und Hunger, dann sagt er: Okay, wenn du so denkst dann such dir selber einen Weg, um den Regen zu schreiben. Ja, das werde ich tun. Mein Brief schreibe ich in die Luft, weil ich bin mir sicher, wenn ich meine Gedanken laut sage, werden sie bestimmt an den Regen weitergesendet, sagt Juba selbstbewusst und überzeugt. Der kleine Juba liegt neben seiner Mutter am Rand des Weges und kuschelt sich so dicht an sie, dass ihre Bangen sich berühren. Er überlegt, was er dem Regen sagen will. Er denkt, der Weg zum Regen ist sehr weit. Damit der Regen ihn hören kann, sollte er sehr laut sprechen. Er hat den Weg zum Regen dann sagt er: Lieber, lieber Regen, ich kann leider keinen einzigen Schritt zu dir machen. Ich weiß, dass du böse auf mich bist, weil ich Pipi in den Fluss gemacht habe. Aber du weißt, dass ich noch ein Kind bin. Ich mache es nie wieder. Versprochen. Ja, also, mein lieber Regen du bist wunder wunderschön ja ehrlich ich erinnere mich immer noch an dich als du zu uns kamst, war es überall grün. Der Fluss strömte durch unser Dorf und ich bin mit meinen Freunden schwimmen gegangen. Wir haben gespielt und gelacht. Du weißt, Balu, mein kleiner Hund, hat auch vor Freude getanzt. Hast du vergessen, wie er so gern mit jedem deiner Tropfen gespielt hat? Bitte, bitte sei nett zu uns und komm wieder. Guck mal, Mama hat keine Kraft mehr. Sie kann weder sprechen noch laufen. Sie liegt bewusstlos auf dem Weg und redet nicht mit mir. Wenn du kommst, können wir, wie alle, können wir wieder nach Hause zurück. Mama. Hast du nicht gesehen, wie die Leute vor Durst gestorben sind? Auch unsere Kühe, Pferde, die Bäume und sogar mein kleiner Walu. Ich sah ihn am Rande des trockenen Flusses. Du hast uns alle im Stich gelassen. Mama, Papa und alle unsere Nachbarn haben gebetet und gebetet und gebetet, dass du wiederkommst. Mama Papa und alle unsere und und alle Leute aus den Dörfern sind tagelang auf der Suche nach Wasser zu Fuß unterwegs. Liebst du Kinder? Willst du, dass wir wieder zur Schule gehen können? Dann komm bitte. Wie können wir zur Schule, wenn wir vor Durst und Hunger auf der Flucht sind? Ich wünsche mir mein Zuhause, meine Schule. Ich will nach Hause. Obwohl der Himmel ganz klar ist, ohne eine einzige kleine Wolke, spürt Juba einen Tropfen auf der Wange. Ob es regnet? fragt er sich und lächelt. Ob es regnet, fragt er sich und lächelt.